wie all in three. Was ist eine all in three? fragst du dich vielleicht und das ist auch wirklich ein sehr ungewöhnlicher Begriff. Also eine all in three ist quasi eine Komplettwindel, die aus drei wichtigen Teilen besteht. Einmal eine Außenhülle, in dem Fall aus einem ganz wunderhübschen Baumwollstoff. Dann gibt es eine Innenwanne und diese Innenwanne, die kann entweder aus einem solchen Pullstoff bestehen oder aber, wie in diesem Fall, aus einem Wollstoff. Und dann gibt es auch immer noch Saugeinlagen. Das können Falteinlagen sein, wie hier. Es kann, können aber auch geformte Einlagen sein. Und jetzt baust du dir also die Windel zusammen. Du hast die Außenhülle, die natürlich jetzt gar nicht so oft gewaschen werden muss. Und du knöpfst, wie das hier der Fall ist, die Innenwanne hinein. Es gibt auch andere Systeme, da wird die Innenwanne hineingeklettet. Die haben dann auf beiden Seiten einen Klettstreifen. Und dann befüllst du die Innenwanne mit der Saugeinlage. So, jetzt hast du wieder eine komplette Windel. Und wenn du dein Kind wickelst, dann machst du einfach nur die Windel auf. Und je nachdem, was jetzt hier drin passiert ist, wenn jetzt hier nur Pippi Passiert ist und die Einlage ist nass, dann wechselst du die Saugeinlage aus. Du kannst eventuell auch noch die Innenwanne auswechseln und lüften lassen. Und die Außenwindel, die kannst du mehrmals hintereinander verwenden. Das ist also eine Komplettwindel aus drei Teilen, eine sogenannte All-in-Three. Und ähm, die sind zwar immer sehr teuer in der Anschaffung auf den ersten Blick, aber Du brauchst dann ja gar nicht meinetwegen 15 von diesen kompletten Windeln. Du brauchst von den Außenhöhlen nur ein paar, du brauchst ein paar von den Innenwanden, Innenwannen und du brauchst natürlich dann eine ganze Menge an Einlagen, aber das brauchst du ja in jedem Fall.